Wir wollen einen Kredit aufnehmen zu den folgenden Konditionen. Es ist also die Kreditsumme, die soll gegeben sein, und die Laufzeit. Und jetzt haben wir von drei unterschiedlichen Banken jeweils ein Angebot bekommen. Und zwar so ist ja jeweils der Zinssatz angegeben, das heißt der Zinssatz PA, der nominale Zinssatz, den wir ja bereits erkennen. Und es ist noch ange angegeben der Disagio, den kennen wir auch schon. Zumindest zwei Banken haben den hier also mit drin. Der DSA, also schon nochmal zur Wiederholung, ist ein vorausbezahlter Zins. Das heißt, er wird von den Zinsen schon vorausbezahlt. Dadurch wird hier dieser Zinssatz geringer. Er wird vom Kreditbetrag gleich abgezogen bei Auszahlung. Und er zählt damit zu den Kreditkosten dazu. So, und jetzt wollen wir gucken, welcher Kredit ist denn jetzt für uns der günstigste. Dazu kann man sich natürlich hier diesen Zinssatz angucken, man muss aber diesen Desert schon mit einberechnen. Und welcher dieser drei Kredite jetzt der günstigste ist, das schauen wir uns jetzt an. Ja. Wir schauen uns mal das erste Angebot an und zwar der Hausbank Würzburg. Die bieten uns hier einen Zinssatz von 8,5 und eine Disarge von 2 Das bedeutet, wir bekommen bei Auszahlung des Kredites auf unser Bankkonto nicht die komplette Kreditsumme, sondern es wird gleich schon mal hier ein Betrag abgezogen, nämlich 2 Prozent von 25.000 Euro. Das entspricht 500 Euro. Das heißt, die Auszahlung auf das Bankkonto, die beträgt 24.500 Euro. So, nun jetzt auf die gesamten Kreditkosten zu kommen, müssen wir die Zinsen dazu rechnen. Die Zinsen, die berechnen wir über die uns schon allseits bekannte Zinsformel. Das heißt, ich setze hier die Werte ein, Kreditsumme mal Zinssatz mal Laufzeit, geht halt doch ein 100 und 365 Rechne in dieses Art dazu und dann habe ich die kompletten Kreditkosten. Das heißt, das kostet uns der Kredit. So, für dieses eine Angebot haben wir jetzt hier die tatsächlichen Kreditkosten berechnet, und zwar in Euro. Wenn wir allerdings Kredite vergleichen wollen, dann wäre es trotzdem ganz gut, wenn wir einen Prozentsatz haben, mit dem wir Vergleiche einstellen können. Also einen Zinssatz, aber nicht den nominalen Zinssatz. Denn das wären ja die 8,5% und da ist ja das ASA schon nicht berücksichtigt und es ist nicht berücksichtigt, dass wir hier eben nicht die Kreditsumme bekommen, sondern nur das ausgezahlte Kapital. Also wie geht das besser? Wie kann ich effektiv Kredite vergleichen mit dem effektiven Zinssatz? Wie gehe ich denn effektiver hin? Ich nehme nicht nur die Zinsen, sondern die kompletten Kreditkosten. Das heißt, ich tausche hier Zinsen mit Kreditkosten aus. Und ich nehme nicht das Kapital, sondern das ausgezahlte Kapital, denn das ist ja das Entscheidende, denn den Betrag, den bekomme ich ja ausbezahlt. Wenn ich die Werte einsetze in die Formel, dann kann ich hier also den effektiven Zinssatz berechnen. Ich habe hier einmal die kompletten Kreditkosten, 1.775 in unserem Beispiel. Ich habe das ausgezahlte Kapital, also nicht die Kreditsumme, 24.500 und dann bekomme ich einen effektiven Zinssatz, hier in diesem Beispiel, von 12,07%. So, eine vorliegende Tabelle, da sehen wir jetzt nochmal die drei Angebote mit den Zinssatz, den Disagio. Und dann ist hier eingetragen, welches Kapital wird dann ausbezahlt beim zweiten Angebot. Da gibt es ja kein disarjo das heißt, es werden die vollen 25.000 Euro ausbezahlt. Der nominale Zinssatz beträgt äh, 10,25%. Das heißt aber auch, dass der effektive Zinssatz natürlich genauso viel beträgt, weil eben die Kreditkosten den Zinsen entsprechen und das ausgezahlte Kapital der Kreditsumme entspricht. Beim letzten Beispiel haben wir dann hier nochmal 10% Zinssatz nominal und es schon 0,5% das ausgezahlte Kapital wären ein bisschen weniger als 25.000 und der effektive Zinssatz sind 10,89%. Und jetzt kann ich also über diesen effektiven Zinssatz vergleichen, und zwar, welche Kredit ist denn der günstigste? Und das ist natürlich der Kredit, der den geringsten effektiven Zinssatz hat.